Ende Am Ende hat man dann Am Ende hat man dann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 Da wird jetzt einmal an den Sensor ein Feuerzeug <lacht> gehalten, was halt Gas ausströmt und das sieht man da auch ganz schön gut. Jo.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 Okay. <laughs>